Politische Meinungsäußerung nach Snowden verändert sich meines Erachtens geringfügig, eigentlich zu geringfügig. Vor allem im Verhalten von Nutzerinnen und Nutzern nehme ich wenig Veränderung wahr. Es gibt immer wieder die Äußerung, ja, ich weiß, was Herr Snowden da veröffentlicht hat, aber ich habe doch nichts zu verbergen. Deswegen hat hier die politische Bildung noch ein weites Feld, das sie bearbeiten kann.